Wasser meets wollen. Gott hat mir mal gezeigt, dass ich was tun soll, etwas, das ich gar nicht tun wollte. Dann habe ich es trotzdem getan, obwohl ich es nicht wollte. Und ich war dann überrascht, dass ich dann nicht das bekommen hatte, was ich erwartet hatte. dann hat Gott mir gezeigt, dass es ihm, ihm wichtig ist, dass wir auch das tun wollen, was er uns zeigt. Dass wir nicht einfach nur stumpf das Tun machen, aus Gehorsam, sondern dass wir es mit dem Herzen tun. Und wenn wir das nicht mit dem Herzen tun und es gar nicht wirklich wollen, einfach nur wie so eine Maschine das abarbeiten, dann hat es keinen Wert für uns selber. habe ich mir zuerst gedacht, ja, es ist mir egal, ob es einen Wert für mich selbst hat, weil ich habe es ja getan für die anderen. Ich wollte den anderen dienen, den anderen helfen. Aber in dem Augenblick ging es jetzt nicht um die anderen, sondern es ging um die Beziehung zu Gott, dass ich mit ihm im Einklang bin, dass ich das will, was er möchte.